Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Grumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 151. Wir laden Sie ganz herzlich zum Tag des Schreiners und der Schreinerin am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November ein. Bei Kaffee und Kuchen, beim gemeinsamen Kochen oder beim völlig analogen Fotografieren mit der Fachkamera, die wir zum 30-jährigen Jubiläum mal wieder aufbauen, würden wir uns riesig freuen, Sie wieder zu treffen. Es gibt ein neues Werbekonzept und ein neues Sofa Glove von Juri und sehr interessante Ausstellungspreise. In diesem Video haben wir am Beispiel einer Genusswerkstatt gezeigt, wie bei uns Einrichtungsideen entstehen. Sie finden seit ein paar Tagen ein neues Schlafzimmer aus Ahorn und Apfelbaum in unserer Ausstellung, dessen raffinierten Details Sie sich gerne mal in echt anschauen können. Ganz nette Kunden haben uns beim spontanen Kochworkshop Ceviche beigebracht. Das ist in unserem Fall fränkischer Saibling peruanisch mit Limettensaft gegart. Das Rezept ist im Blog und wenn Sie auch Lust auf solche spontanen Kochworkshops haben, schicken Sie uns doch einfach eine Nachricht. Gerade belastet wieder ein Format hit die Spanplatten. Sie und wir können da ganz entspannt sein, denn seit 30 Jahren empfehlen wir Massivholzmöbel, natürliche Materialien und die Bettsysteme von Pro Natura. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen gesunden und kuscheligen November und bis bald!